Männerwelt, armselige Männewelle, Männerwelt, Männerwelt. Ein süßes Lächeln auf den Lippen, nett geformte, falsche Titten. Es gibt nur einen Mann für mich, das bist du ich. Er ja, reinfällt auf die Frauen ben, die immer wieder, immer wieder fallen stellen. Männer Männer sie stöhnt sich, kommt die Seele aus dem Leib, damit er bei der stein bleibt und kommt die Wahrheit mal ans Licht, fühlt sich mit Tränen. Schnell ihr Gesicht auf oh, Männerwelt, leicht gläubige Männerwelt, wo am sie liegen Männerwelt, Männerwelt, Männerwelt. Hat sich schlussendlich dann bekommen, auch wenn sie sein heimtückisch selbst genommen. Was sie wollte von Anfang an, steht er dann da. Der verarschte Mann. immer oh, Männerwelt, am seligen Männerwelt, die immer wieder aufs Neue fällt, am seligen Männerwelt. Denn schon nur so zum Schein, wickelt sie immer wieder ein. Oh Männer, leicht gläubige Männer, leicht gläubige Männer, Schau nicht immer auf die Titten, Arsch und Gesicht, denn so No! Oh.